So, wir sind on Video und diesmal bei einer Zwischenbike-Präsentation von meinem Conway, von meinem Fully. Es ist das WME 627, wir haben es euch ja schon vorgestellt. Und das haben wir jetzt seit Februar, Mitte Februar, so also Ende Februar. Ähm, gut, Ding, zwei Monat, hat jetzt ungefähr 1500 km um. Kilometer oben. Höhenmeter kann ich nicht ganz genau sagen. Ist echt schwarze Mutter, hat jetzt ein bisschen geschattelt auch schon. Auf jeden Fall muss ich sagen, bis jetzt einwandfrei. Also es funktioniert super, überhaupt keine Probleme gehabt. Ähm, was haben wir verändert und dann, Anführungszeichen nur den Vorderreifen gewechselt. Da kommst du ein bisschen her, sonst kannst du nicht sagen. Also wir haben vorne jetzt den Max, ist ja. oben der Minion. Genau. Einen sieht man von der Seite gar nicht. Haben wir oben. Ja, aber so. sieht man besser. Ja. Genau, es ist der Minion. Dann der Front. Mit der Max Terra, es ist eh alles beschrieben, was oben ist. Und von dem her ein super Grip-Reifen fahren. 26, gell? Genau. 27, Hinten immer noch Standard der Nobinik Nick. Und was mich jetzt verwundert, jetzt gehe ich wieder da rum, mhm. dass der Reifen ähm, so gut noch herhält. Wir sind zwar auf Schwalbe gespannt, ihr so seid jedoch, die Rears noch nicht gekommen. Jetzt habe ich gesagt, lasse ich daweil Weile den Nobinik Nick oben. War bis jetzt nicht so der Schwalbe-Fan, aber. Also er hebt noch her. Wird natürlich jetzt, wenn die Rührer sofort tauscht. Ähm, natürlich merkt man den Grip, aber in Relation mit, ist es echt der so viel Hype. Vom Bike Server stimmig, stimmig abgestimmt, stimmig ausgestattet vor äh, den Komponenten. Darf jetzt da echt nicht Klon gerade in der Preisklasse. Wirklich ein Wahnsinn. Die Gabel, diese Lyrik, der funktioniert wie Butter. Ebenso der Dämpfer, das ganze Bike ist ein Glühgeleisen. Und die DT die Swiss-Fögen sind leicht. Natürlich haben wir ein bisschen schauen, sie sind, ähm, wenn man es haut dran nimmt, man merkt schon ein bisschen, gell? sie können schon mal Delle und so, es ist schon klar. Aber bleibt in den Sport ja nicht aus, aber treten sie echt wahnsinnig gut bergauf. Und dafür langstrecken du fährst mit dem Bike. Gell? Wenn sie einmal so 30-40 km zum Antreten sind, einfach überhaupt kein Problem, du rollst einfach dahin. Eine super Sache. Ähm, wichtig bei den neuen Bikes ist immer, wenn die Bikes kommen und das baut sich zusammen oder so, da kriegst du die, immer Schrauben checken gerade am Anfang, die werden mit der Zeit noch locker, wenn es neu ist, ich Schrauben raus haben wir gemacht, Schraubenkleber Schrauben rein und dann wieder zu und dann hebt es, das. das immer schauen, gerade bei so einem Fully, wenn es hart genommen wird, ist es so. Ja, ansonsten gibt es bis jetzt nicht viel zu sagen, wir sind super zufrieden, ähm, hoffen, dass das also so bleibt jetzt dieser Saison, dass es das alles läuft und kann ich nur empfehlen, wenn ihr eine Möglichkeit habt, probiert die Bikes einmal, mir danksvolle es voll, gerade sind wir 25, ein super wendiges Radl, ich bin 85 fahre in L wie gesagt und fahrt total verspült. Und wie gesagt auf Langstrecken, aber sehr spurtreu und Bügeleisen-Style. Es fahren einfach drüber durch die Elemente, also traummäßig abgestimmt. Hat mich gefreut, dass ihr es kurz angeschaut habt, das Video. Wenn ihr Kommentare habt oder irgendwelche Fragen zum Bikes oder Bike-Hacks etc. Ähm, ja, ihr werdet vielleicht fragen, warum ist da der Riemen oben? Da ist das Spannwort vom Baumarkt, ganz einfache Sache, halt zwei Tonnen aus kommt um die Gabel, dann spannt sie die Gabel runter bergauf, wenn die Gabel dann runter gespannt ist, ist sie härter, federt nicht mehr und die Geometrie verändert sich zum Gunsten im Uphill. Abhill. Es gibt ein Dual Position System auch und Fox weiß natürlich noch was hat, aber Bezahlung hat es sich gegeben zum Absenken. Dadurch kann man steile Abhilfe fahren ohne dass Vorderrad steigt und da unten ist die Systematik vom Hockeybike. Ich raus kurz um, da sieht man diese Öse, das wird dann hinten am Rucksack eingehängt, genau. Und wer dieses nicht braucht, der kann es bei Convent Storage System ein da ist vorne Schrauben, Trick macht man auf, genau. Und das ist dann eigentlich so ein kleiner Kofferraum oder Kugelraum, wo man das dann aufsetzt. Ja, man sieht aber auch da, ähm, es hat schon Schmerzen oben überall. Da am Rahmen und so und hinten ist wirklich, es ist drangenommen worden. Ich verschönere das gar nicht. Ich schenke der Kisten absolut null. So soll es auch sein. Also ich gebe ihm wirklich volle. Ich selber habe knapp 90 Kilo mit dem Rucksack dann 100 und das wird voll Marie gefahren. Also, ich gebe überhaupt null Chance, sie zu unterholen. Und wie gesagt, ich kann wirklich nur sagen, bis jetzt null Probleme. Und ich habe das eine gefahren, das ist das erste von Conway, dieses 827, wie das geheißen hat. Das erste Enduro halt, ein Carbon, fast zweieinhalb Jahre jetzt dann, und mit 400 irgendwas, 1000 Höhenmeter, das war unzerstörbar damals. Also, die machen ihren Job schon sehr, sehr gut, da darf man nicht jammern. Ja, das war es jetzt wirklich gewesen. Wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Tipps habt an uns oder Fragen habt bezüglich Bike, nicht nur den auch andere, und so, schreibt es euch drunter. Ähm, Wie es mit Lieferstatus ausschaut für die Bikes, ich weiß es derzeit nicht. Das ist ja dieses Jahr 2021 ja sehr extrem war mit Corona etc. Lieferverzögerung. Ähm, das muss noch abwarten, aber da kann kein Hersteller von A bis Z, was dafür da so ist. Gut, danke fürs sein und bis zum nächsten Mal. Ciao.